Ja, was für Sozialformen sind denkbar? Eigene Aussatzsendung mit einem Video. Ich setze mich erstmal an der Leine da rein und mache mir Notizen. Ich kann letzten Endes mit einem Mitlernenden dann über dieses Video diskutieren, aber natürlich auch Feedback bekommen, sei es zu meinen Feed äh, Notizen, aber vielleicht auch zu meinen Ausführungen in dem Video. Und ja, im Prinzip Feedback durch den Lehrenden oder Diskussion mit den Lehrenden. Auch das ist im Prinzip möglich. Im Prinzip die klassischen Situationen, die wir im Unterricht auch wieder finden. Welche Gegenstände der Auseinandersetzung können das sein? Ich habe hier mal ein bisschen aus zwei Publikationen zusammengeschrieben. Und hier war an dieser Stelle keinesfalls ein Anspruch auf Vollständigkeit, weil ich glaube, da ist einfach noch Potenzial in diesem Thema drin. Also, an einem Erklärvideo sich Notizen an wichtigen Stellen machen, ist eine relativ einfache Sache. Feedback zu Bewegungsablaufen geben, haben Sie gesehen, das war das Beispiel aus dem Sport, ist aber zum Beispiel auch denkbar, zum Beispiel im handwerklichen Bereich, wenn ich etwas bauen, fertigen oder vielleicht auch basteln möchte. Feedback geben zu sozialer Interaktion, zum Beispiel das, was dann einem Kundengespräch stattfindet, zur Förderung der kommunikativen Kompetenzen, zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern, bei Facharbeitern, aber natürlich auch bei Verkäufern oder, oder, oder. Ja, eine Landschaft, einen öffentlichen Platz filmen, ein Gebäude oder einen Arbeitsplatz filmen und im Prinzip sich darüber Gedanken machen oder natürlich dann auch, der Spielfilmbereich, Fernsehserien oder auch Nachrichten auf ihren erzähl äh, und die videografische Gestaltung hin analysieren.